Ich begrüße euch zum Tutorial Event Sourcing mit Apache Kafka und Spring Boot. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Microservices entkoppelt, eine zuverlässige Anwendung mit Microservices erstellt und dennoch alle Microservices synchron haltet. Im ersten Teil, da geht es um die Architektur, da zeige ich euch den Aufbau, die Problemstellung und die Lösung im Ansatz. Der zweite Teil zeigt euch dann, wie das Ganze aussieht in der Praxis. Da zeige ich euch zwei fertige Anwendungen, zwei fertige Microservices, die über den Bus synchronisiert werden, isoliert sind. Wie sich das Ganze anfühlt, was beim Restart passiert, das seht ihr am zweiten Teil und im dritten Teil, da geht es schließlich darum, wie macht man sowas selber, wie sieht der Code aus, es sind nicht allzu viele Zeilen, so dass wir das ganz gut zeigen können. Das erwartet euch dann im dritten Teil. Als Vorbild für meine Microservices, da dient man natürlich Amazon. Ja. Und äh, als Webseite muss ich natürlich die nehmen vom Sam Newman mit seinem Building Microservices Buch, das ich absolut empfehlen kann. Also ich habe mir jetzt diese Amazon Webseite als Beispiel genommen, um damit ja, drei Beispiel äh, Microservices zu erstellen und diese über Kafka zu synchronisieren. Dazu brauche ich einzelne Microservices, muss einzelne Microservices identifizieren auf der Amazon-Seite sieht man die so ein Stück weit in Kästchen voneinander getrennt. Und das erste, das ich mir rauspicke, das ist der Warenkorb, bei mir die Kasse. Das zweite, die Historie, da sehe ich, ob ich einen Artikel schon mal gekauft habe. Das ist unheimlich nützlich. Ich bin so einer, ich kaufe manchmal Bücher zweimal, ohne das zu merken. Und der Grenznutzen beim zweiten Buch ist meistens relativ niedrig. Ja, und der 3D Microservices hier, das ist die, ja, sind die Vorschläge, was andere auch noch gekauft haben. Und hier sehen wir äh, bei den Microservices eigentlich, dass man die restlichen oder die Buchvorschläge einfach kaufen kann. Also wer Microservices-Bücher möchte, zum Buch vom Sam Newman gehen und einfach das erste Dutzend der Vorschläge. Äh, das passt unheimlich gut zusammen. Auch natürlich hier Domain-Driven Design. Zu diesem Thema haben wir auch, auch ein paar Berührungspunkte im Beispiel. Die Amazon Webseite, die zerlege ich in einzelne Microservices. Ich mache eine funktionale Zerlegung in einzelne Bereiche, Kasse, Historien, Vorschläge. Mein erster Entwurf sieht jetzt so aus, ich nehme hier eine relationale Datenbank und alle gehen gegen die gemeinsame Datenbank. Da habe ich einige Vorteile, die Anwendungen äh, werden synchronisiert über die äh, Transaktionen der Datenbank, aber die Anwendungen teilen sich halt auch ein Datenmodell und das ist jetzt nicht ganz so geschickt, wenn ich einzelne Services weiterentwickeln möchte äh, und auch einzelne Teile austauschen. Ein weiteres Problem bei der relationalen Datenbank ist, dass sie mal hier nur äh, eine Momentaufnahme der Daten liefert. Wenn jetzt zum Beispiel zwei Änderungen in die Anwendung hineinkommen oder über zwei Microservices, dann gewinnt hier die letzte Änderung, sofern sie sich nicht überschneiden und äh, die Historie geht verloren. Und ich kann auch relationale Datenbanken nicht unendlich skalieren. Ich kann das Ganze nur erweitern auf einem Rechner und wenn ich die Grenzen eines Rechners sprenge, dann habe ich bei den relationalen Datenbanken ein Problem. Eine Möglichkeit wäre noch Caches. Ich könnte einen Cache einbauen, aber Cash sind da immer mit Vorsicht zu genießen. Äh, einzelne Einträge im Cache können veralten und da wieder zu Inkonsistenzen führen und auch äh, das Invalidieren, das ungültig machen von Cache-Einträgen, das ist recht tricky. Also mit der zentralen Datenbank, da komme ich nicht so richtig weiter. Ich brauche dafür vielleicht einen anderen Ansatz, den typischen Ansatz für Microservices. Ich baue jetzt in jeden Microservice seine eigene Datenbank rein. Jeder bekommt eine eigene, kann da natürlich auch unterschiedliche Werte enthalten. Das heißt, die Kasse kann jetzt mal einen anderen Wert enthalten als die Historie für einen Artikel. Wir schauen uns aber noch an, wie wir diese Abweichungen synchronisieren können. Durch die Trennung können wir aber auch die Datenmodelle unabhängig weiterentwickeln und da sind wir dann ganz im Themenbereich vom Domain-Driven-Design. Um jetzt die einzelnen Daten zu synchronisieren, die einzelnen Anwendungen zu synchronisieren, können, kann man bei den Microservices in ein... Ereignisbus, ein Event Bus verwenden. In diesem Tutorial verwende ich Apache Kafka. Wer mehr zu Kafka wissen möchte, dem kann ich unser Video empfehlen zu Apache Kafka. Den Link blende ich hier ein. Über diesen Event Bus kann ich jetzt alle Microservices synchronisieren. Wenn eine Änderung erfolgt, schickt der Microservice eine Nachricht auf den Bus und die anderen können darüber informiert werden. Also nehmen wir an, der Historie-Service, der würde es wahrscheinlich nicht tun, aber der würde jetzt eine Preisänderung durchführen, dann würde diese Preisänderung an die Kasse und an den Vorschläge Microservice äh, über den Bus weitergereicht. Auf dem Bus liegen auch alle Nachrichten in der Reihenfolge, wie sie eingetroffen sind. Und darüber können wir auch die einzelnen Microservices aktualisieren und synchron halten. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Ich habe jetzt den Vorschläge Microservice. Der bekommt die erste Nachricht. Das ist vielleicht eine Nachricht, eine Create-Nachricht für einen Artikel. Der Artikel wird angelegt mit einem Preis von 1,99 Danach erfolgt eine Preiserhöhung in der nächsten Nachricht und eine Nachricht weiter. Ähm, da kommt ein Sonderangebot, der Preis wird gesenkt. Die Nachrichten werden bei Kafka in Topics gruppiert und innerhalb des Topics werden die Nachrichten äh, mit Offsets versehen, mit der Position im Topic 0, 1, 2, 3 und so weiter und sind dadurch sortiert. Hier ist sehen wir drei Nachrichten, die so auf dem Bus liegen könnten. Genauso verwende ich die dann auch im Beispiel, das, in der, das ich in der nächsten Folge vorstellen möchte. Drei Nachrichten zum jeweils selben Business-Objekt. Kafka gliedert Nachrichten in einen Schlüssel und einen Wert. Der Schlüssel ist hier jeweils gleich, also geht es ums gleiche Business-Objekt. Es geht hier um einen T, der einmal 1,99, 2,30 und 1,79 kostet. Und wir sehen ganz unten die Offsets 3,16,512. Das ist geordnet. Dazwischen fehlen andere Nachrichten zu anderen Business-Objekten vielleicht. Ja, und wenn unser Bus schnell genug ist, dann können wir immer alle Nachrichten lesen und wenn wir alle Nachrichten auch auf dem Bus speichern können, wenn der genügend Platz hat, dann ist das eine Lösung, aber da kommt normalerweise auch immer der Einwand, wenn es bei uns unheimlich viele Nachrichten gibt, geht das Ganze dann auch noch. Ja, normalerweise ist das skalierbar und schnell, aber wer möchte, der darf natürlich auch die Logs abschneiden. Kafka bietet da eine Funktion Log Compaction. Dafür gibt es auch ein Video von mir, den ich hier nochmal einblende. Äh, mit Log Compaction wird einfach nur zu jedem Business-Objekt äh, die letzten oder das letzte, zumindest garantiert die letzte Nachricht gespeichert, sodass wir den kompletten Zustand wiederherstellen können, auch nachdem das Log verkleinert wurde. Wir können jetzt unsere Microservices so aufbauen und könnten für jeden Microservice eine andere Datenbanktechnologie benutzen oder wir könnten gleich auf die Datenbanken verzichten. Und die Daten im Hauptspeicher halten, der ist ja unheimlich schnell und komfortabel, können wir auch zugreifen. Ähm, das wäre dann auch möglich mit Kafka. Das schauen wir uns auch an im Beispiel. In der nächsten Folge, da möchte ich eine fertige Anwendung mit Spring Boot und Kafka einfach mal im Betrieb zeigen, wie sich die Microservices und Kafka so verhalten. Wenn ich die neu starte, die Microservices, wenn ich Änderungen durchführe, wenn ich Daten lösche. Das schauen wir uns einfach im Betrieb an und danach kommt natürlich noch eine Folge, die zeigt, wie das Ganze gemacht ist. Als Reaktion auf unsere Videos, da bekommen wir immer wieder äh, Meldungen, Kommentare wie in English please oder Language mit einem Fragezeichen. Ich mache die Videos ganz gern auf Deutsch und ja, ehrlich gesagt möchte ich euch äh, Englisch in meinen Videos auch ganz gerne ersparen. Ja, wenn ihr die Videos auf Deutsch sehen möchtet, gebt uns bitte einen Daumen hoch oder schreibt das in einen Kommentar rein. Wenn ihr lieber das Ganze auf Englisch haben wollt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben, dann wissen wir Bescheid, dass das Ganze auf Deutsch vielleicht nicht so gut ankommt. Ja, ich würde mich da über eine Reaktion freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.